Herzlich willkommen zu Starter. Ich bin hier mit Bülent Altan. Ich freue mich riesig, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast. James Bond Moment von, von meiner Karriere, äh, mit einem Flugger Raketen zu reparieren. Ich habe ein Investmentgedanke, never bet against Elon. Die technische, die kann man sich schnell in Europa holen. Eine Firma umzulenken, das ist wie ein Tanker umzulenken. Also wir waren da wesentlich besser bewaffnet als die Air Force selbst. <lacht> Ist der New Space jetzt da und geht es jetzt richtig los? Auf jeden Fall. Also, ähm, ich beschäftige mich seitdem ich hier als SpaceX Ende 2017 verlassen habe, sehr viel mit dem europäischen, äh, europäischen äh, ich sag's mal, Raumfahrtumgebung. Ähm, New Space, Old Space, wie man sie alles heißen will, äh, Incumbent Space. Also, jeder hat auf jeden Fall eine Rolle und da ist viel auch in Europa jetzt im Schwung. Und ich glaube, viele. Viele wollen etwas aufbauen, genau wie, wie es jetzt gerade in den letzten, ich sag's mal, zehn Jahren in den USA war. Wir sehen viele Companies jetzt auch in Europa entstehen, indem auch Europa so eine Anlockungskraft hat für, die, für das Talent der Welt. Man muss überhaupt verstehen, in Europa haben wir, in USA haben wir ein Gesetz, der das heißt ITAC. Das, das sagt, jeder, der eigentlich in der Raumfahrt arbeiten muss, muss amerikanischer Staatsbürger oder zumindest mal ein dauerhafter Green Card Holter sein. Und nur dann kommt man rein und eigentlich nur Staatsbürger. Die Green Card ist so eine Ausnahme in ein paar Fällen. Und das bedeutet, dass was Silicon Valley normalerweise macht, hey, ich hole mir den, die, die Besten aus der ganzen Welt, geht in der Raumfahrt nicht in den USA. Und deswegen hat äh, Deutschland äh, und Europa so eine Anlockungskraft für all, die, all das Talent der Welt. Und noch dazu haben wir einige, einige der besten Unis hier in Europa. Und das baut sich gerade zu einem, ich sage es mal, einem sehr guten Push, der ein, ich sage es mal, ein sehr gesundes äh, newspace Space-Ekosystem aufbauen wird. Wir haben es schon in, einem, in ziemlich vielen äh, Firmen schon gesehen, die auch in USA ihre Produkte anbieten und dann die Einheimischen doch in dem gleichen Geschäft äh, äh, überbieten oder auch, äh, auch die Kosten weniger haben. Wir haben viele Vorteile hier in Europa, ist auch ein diverseres ingenieurs äh, Ingenieurs-Ökosystem, ähm, wo auch nur, also ich bin auch CEO bei Manel, wir werden über die Firma bald sprechen, aber da haben wir Leute von 40 verschiedenen Nationen. Also mhm. so, so eine Diversität bringt mit sich auch Innovation. Und da, darauf kann man stolz sein. Und so stellen sich die, äh, die europäischen Vorhaben auf. Also ich bin da ziemlich gespannt. Ich glaube, da wird ein sehr gesundes Ökosystem sich aufbauen. Und das Schöne ist auch, also du hast auch vorher erwähnt, in den USA ist ein bisschen so eine Euphorie um die Raumfahrt. Da sind, wenn es so eine Euphorie ist, da, da sind auch ein paar ungesunde Ecken. Also mittlerweile gibt es so viele Launcher in den USA, wo man sich überlebt. Wie viele von denen werden überleben? Und da werden auch ähm, äh, Bewertungen, die einfach astronomisch sind, für Firmen ausgegeben. Hier sind wir, ich glaube, mehr äh, äh, realistisch mit Bewertungen. Und ja, wir mit Firmen wie Isar, Mineric oder, also, oder mehreren, die wir hier in Europa haben, haben wir Firmen, die man vorzeigen kann, die sich gesund aufbauen. Ist das auch, du hast auch von deinem Fonds gesprochen. ist das, sind das, So New Space, ist das so ein Hauptthema von deinem Fonds? Das ist der einzige Thema eigentlich von dem Fonds. Also es ist wirklich ein Fonds, ein wir jetzt in ein deutsches Fonds, der, in Euro, der sich in europäische newspace Space Themen konzentriert. Besonders die Themen, die sich, ähm, die, die sich den Industrien hier ähm, auf der Erde reinknüpfen, damit es auch, ich sag's mal, schnellere ähm, Business Cases sind. Also es geht da um Connectivity. Also wir sprechen ja immer die ganze Zeit über Internet aus dem All, was wirklich dieses Digital Divide auf dieser Welt äh, lösen könnte. Wir sprechen von äh, Erdbeobachtungsdaten. Genau um, dies, äh, um diese Themen geht es da, äh, wo auch äh, Europa einen sehr großen Beitrag schon seit langem hat in Sachen Technologie. Mhm. Also ich war total hooked, als ich dann irgendwie gehört habe von mir, oh, Bülent Altern ist bei Mineric und das war der Punkt, warum ich dann irgendwie so mich für Mineric interessiert habe und dann äh, ja so mich äh, über die Firma informiert hatte, hatte dann das Riesenglück, dass ja einer eurer Mitarbeiter auch sehr Starter-Fan ist, der mich dann angeschrieben hat, weswegen ich dann irgendwie dazu gekommen bin, eure Fabrik äh, anzugucken, also eure Produktion, aber auch eure Labore und die Leute kennenzulernen. Ähm, ein super cooler Laden und ich verstehe, dass man da arbeitet und das ist bestimmt ein cooler Job auch ist, da CEO zu sein mit so einem... Ähm, Team, was so motiviert ist. Aber für mich als jemand, der aus dem Raketenbegeisterung äh, kommt, erstmal denke ich, mir, warum, warum arbeitet man denn nicht mehr bei SpaceX? <lacht> also man, man muss sich überlegen, wie ich nach in SpaceX reingegangen bin, waren wir weniger als 40 Leute. Wir waren so ein, ein, ein, ein kleiner Stockwerk und so eine Hobbygarage da hinten. Und so haben wir angefangen, etwas Großes aufgebaut. Uh, und bei SpaceX habe ich vieles getan. Also ich habe. Uh, ich durfte wirklich Falcon 1, Falcon 9, Dragon und 1.1 und dann auch Starlink mit begleiten. Und irgendwann mal ist man doch in einer größeren Firma. Also mittlerweile ist ja SpaceX 10.000 Leute. Und man endet in einem Umfeld, wo man sagt, hey, eigentlich, ja, technische Herausforderungen gibt es schon, aber die anderen Herausforderungen sind eigentlich schon ziemlich gut gelöst. Ich muss mich jetzt nicht um jedes Detail kümmern. Ich bin da eher in, fast in einem Autopilotmodus. Mhm. Und ich wollte mich noch einmal herausfordern und schauen. Erstens mal, ich will andere mentoren. Also das Mentoring ist mir sehr lieb. Deswegen bin ich die Investment-Router gegangen. Und dann habe ich mir auch äh, überlegt, um, was würde ich da gerne tun? Und da ist meine natürlich eine Wahnsinns-Opportunity, wie ich sie mir im 2019 dann angeschaut habe. Das war, da waren sie auch genau in dieser gleichen Größe, wie SpaceX äh, damals angefangen hat, hatten eine tolle Technologie, das auch, ich sage es mal, das ist die Schaufel zu, der, zu dem äh, Gold Rush. Und ich habe gesagt, okay, das ist die Technologie, die gerade im Umbruch ist. Deswegen braucht die Firma, muss die Firma auch im Umbruch sein. Da ist so ein Aufbau zu tun. Damit würde ich mich gerne challengen. Und genau so ist es auch passiert. 2019 bin ich in die Firma reingegangen. Sie waren knappe 60 Leute. Mittlerweile sind wir fast viermal so groß. Und wir haben Fabriken aufgebaut. Wir haben Massenproduktion aufgebaut. Wir haben uns vom Projekt zu Produktfirma umgewandelt. Wir haben uns in den amerikanischen Markt eingearbeitet. Das alles waren Herausforderungen, die schon bei SpaceX gelöst waren und bei meiner damals lösen sind. Wir haben viele von denen gelöst. Einige sie stehen noch vor uns und der, der Aufbruch äh, in Leser kommt kommt gerade. Und ja, wir sind ziemlich gespannt, aber ich glaube, also noch einmal das Ganze zu tun war, war mir wirklich Spaß. Cool. Äh, ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe zwei Episoden über Mineric gemacht, da erkläre ich so ein bisschen die Technik und auch die Mitarbeiter erklären mir die Technik äh, und äh, du hast schon auch gesagt, wegen die, die Schaufel zum, zum, zum Goldrush, ähm, deshalb auf die Technik will ich gar nicht so sehr eingehen. Was mir aufgefallen ist, jetzt gibt es ja MK3, also praktisch die neue Generation von dem Terminal, mich erinnert die persönlich irgendwie ein bisschen an R2D2, ist das beabsichtigt oder ist das Zufall? <lacht> Das, das ist ein, eigentlich ein kompletter Zufall. Der, der, für mich da der schaut er eigentlich so war ein, wie ein typischer, so ein also eine Webcam äh, aus, wie wenn man überall stellen würde. Es ist halt ein bisschen größer halt, aber nee, das war einigermaßen Zufall. Ich bin ein großer Fan von Star Wars. Und hätte, äh, ich hätte lieber gedacht, das dass, dass, dass, dass wäre mir eingefallen, dass er wie ein A2D2 ausschaut, aber so war es nicht. Also das war so ein natürliche Progression von dem Condor, von, der, von, der, von, der, von so einem Condor, dem Raumfahrtterminal. Ähm, da war das Mark. Und zwei eher auf unsere ich sag's mal legacy äh, Technologien aufgebaut und dann haben wir sie weitergebaut und mit Markt haben wir wirklich dann alles einigermaßen so integriert, dass, auch, dass es auch sehr massenproduzierbar ist, damit auch die Kosten gesenkt werden können. Aber das Wichtigste, damit es auch auf dem Markt ist, als also er ist so schnell wie der schnellste oder schneller als die äh, in Bandbreite als die and, äh, alle anderen Leserkommunikationen damit ist er aber da, dagegen ist er eine der äh, also kostengünstig und Massenproduzierbar. Und diese, diese drei Achsen sind unseren, unseren Kunden sehr wichtig. wenn man jetzt eine, eine Konstellation von tausenden Satelliten baut, ist eine Verzögerung von ein oder zwei Monaten ein Riesenverlust. Deswegen wollen Sie einfach Firmen sehen, die sich jetzt schon die Investment gemacht haben, die Massenproduktionsanlagen zu bauen, die das Produkt schon anpassen dafür und dann sich auch daher so hingestellt haben, und sagen, hey, wir haben schon alles vorbereitet, wir sind da. Weil im normalen Raum hat es ja eher anders. Man sagt immer, wenn ihr kommt, dann bauen wir euch die Anlagen. Hm. Und wir, wir haben einfach eher uns anders aufgestellt und wir haben investiert und schon sogar ziemlich gut so, dass wir die Fabriken und die, das Engineering aufgebaut haben. Hm. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, also ich glaube jetzt, das MK3 soll, glaube ich, bis 100 Gigabits pro Sekunde irgendwie liefern oder so. Damit ist man ja weit weg von dem, was so sonst äh, in der Leserkommunikation glaube ich so äh, gerade be be beworben wird. Seid ihr so der der Branche so auch ein bisschen äh, enteilt? Was würdest du sagen? <lacht> enteilt sind wir nicht. Ich glaube also, also natürlich 100 Gigabits ist etwas, was jetzt gerade keiner anbietet äh, auf dem Markt. Nicht, dass wir es sehen. Also wir haben gesehen 100 Gigabit nicht, aber wir sind da ziemlich ähm, ich glaube, da sind wir ziemlich gut aufgestellt in unsere Fähigkeiten. Ist ein, ist so eine Fähigkeit, die sich die, ich sag's mal, die terrestrische Fiberindustrie aufgebaut hat mit äh, Chips und dem Research dafür. Die haben Milliarden dafür ausgegeben und wir haben sie jahrelang beobachtet und deren Technologien ausprobiert für die Anwendung in, in der Raumfahrt. Und da haben wir, da ging auch sehr viel Investment rein von unserer Seite zu äh, vergewässern, dass wir sie auch in unseren Terminals einbauen können. Ich glaube, da haben wir uns einen ziemlich guten Fortschritt eingearbeitet, damit wir sie auch marktreif anbieten können. Und da endet ja auch die Reise nicht. Also, wenn man sich überlegt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der sagt, hey, ich habe genug Bandbreite. Also, die ganze Welt braucht mehr und mehr und mehr in Sachen Bandbreite. Ist auch wichtig so, weil 4 hey, Milliarden Leute haben kein Breitband-Internet und das ist auch, ich, ich sage es mal, ein bisschen uh, Inequality und das, dieses digital Divide Und dem würden wir gerne auch uh, mithelfen zu lösen. Und genau um den zu schaffen, brauchen wir einfach mehr Bandbreite. Und deswegen arbeiten wir auch immer an mehr. Also wie wir heute 100 Gigabit anbieten. Also wir sind, uh, unsere Augen sind schon auf das Verzehnfachen von, von davon auch. Krass. Ähm W wann fliegen die ins All oder was ist so äh, die, der Einsatz im Weltraum? Also wir haben schon einen äh, Kunden, der, der ihn ähm, also, äh, vertraglich bald ins Weltraum bringen sollte. Wir, wir werden noch dieses Jahr diese Terminals an diesen Kunden liefern und deren Launch hängt natürlich äh, von deren Kunden und deren Projekt ab. Das ist die äh, Telesat, äh, die für DARPA arbeitet. Die werden von uns die ersten Terminals bekommen. Die sollen es hochschießen. Die Raumfahrtprojekte, die haben immer die hier und da eine Verzögerung, aber wir erwarten ein baldige, baldiges Launch eher, eher früh im 2022. Okay, cool. Ähm wenn wir wieder beim Thema Raumfahrt sind, verfolgst du da eigentlich so die, die aktuellen Entwicklungen? Also ich meine, ich, ich äh, habe ja so ein bisschen mit meinem neuen Studio und so an dem Hitzeschild von äh, Starship mich orientiert oder so. Guckst du dir das äh, an oder weißt, du, was da abgeht oder du sagst, deine Freunde sind noch bei, viele bei SpaceX oder so? Ja, also viele meiner Freunde sind bei SpaceX äh, und ich versuche mich da am Laufenden zu halten, was alles passiert, bei natürlich bei uh, SpaceX aber auch, es gibt so viele spannende Themen gerade in der Raumfahrt. Äh, also und Launch ist ja nur ein, ein Thema, aber natürlich Starship wird da ein ziemlich großes, ich sag's mal, Industrie-Game-Changer werden. Ähm, aber auch äh, in anderen Sachen. Also jeder heute spricht über Konstellationen und was da alles abgeht, ist schon ziemlich interessant. Euro, Europa hat sich für eine Konstellation entschieden. Äh, ich habe jetzt gerade gehört, äh, Taiwan ist da interessiert. Also ähm, es gibt Leute, die wirklich... Äh, Wahnsinnige Erdbeobachtungsideen haben, um einfach auch andere Probleme zu lösen. Ich denke auch, viele der Probleme auf der Erde lassen sich durch Raumfahrt besser lösen. Also, ich versuche mich immer am Laufenden zu halten, was da alles passiert. Aber natürlich, denn mit dem Launch fängt es an, wenn, wenn man sich überlegt, was mit einem Starship hoch, äh, hochgeschickt werden kann, dann kann man sich überlegen, hey, damit lassen sich auch andere Lösungen überlegen. Und ich bin super gespannt drauf. Und natürlich gibt es auch dann die weitgehenderen Ideen, wie, zu ein, äh, wie zum Beispiel die Astro, äh, Asteroid Mining und so weiter. Das, ist natürlich, das sind natürlich noch einmal äh, größere äh, Game Changer. Ähm, die sind vielleicht ein bisschen länger atmig als, äh, als die anderen Projekte, aber wenn solche Sachen eintreffen, die werden einen Effekt haben, ähm, da ist immer diese, dieser Vergleich, was der, äh, was der Aufzug für New York gemacht hat. Und auf einmal sind da nur Hochhäuser. So wird es auch mit der Raumfahrt sein. Die werden so Auslöser sein für, für eigentlich äh, Änderungen ja, auf unserer Erde und ich hoffe für sehr, sehr viel besseres Leben für uns alle. Ja, mega cool. Ähm, du hast ein bisschen angesprochen mit den Starship-Fähigkeiten und so weiter. Äh, Falcon 9 ist... Äh ja, von einer Privatfirma entwickelt worden. Und äh, es gibt ja im Prinzip noch ein paar, sag ich mal, aus dem Old Space kommende Entwicklungen, wo praktisch Raumfahrtbehörden Raketen bestellt haben und das ist alles sehr, sehr teuer geworden und so weiter. Haben die so ein bisschen die, die Daseinsberechtigung verliert, verloren im New Space, wo es im Prinzip günstige Launcher entwickelt werden können? Also, ähm, äh, ja. <lacht> ich glaube, äh, ja, also. Ich glaube schon, dass man sich wirklich lange überlegen muss, wenn man wirklich so eher institutionell entwickelte Launcher äh, sich anschaut, ob die noch äh, diese Daseinsberechtigung haben. Im heutigen Umfeld noch gibt es den Nutzen dafür, weil also nur mit einem einzigen SpaceX und vielleicht einem Rocket Lab lässt sich die komplette Launchindustrie noch nicht abwickeln. Aber wenn die nächste Generation von Launchern da ist, muss man sich überlegen, ob man, ob man wirklich diese, diese Dienstleistung noch immer staatlich äh, fördern und äh, treiben muss. Hm. Ich glaube, wenn diese Zeit wirklich äh, äh, aufbricht, dass man, dass man überall Zugang zu kommerziellen Dienstleistungen hat, äh, dann, muss man, dann muss man nicht mehr das tun. Und das ist auch gut so, weil es gibt so viele Raumfahrtthemen, die auch äh, ihre staatliche Förderung und einen staatlichen Trieb brauchen. Die sind dann eher Deep Space Themen. Und genau diese, also die, diese Ressourcen, die man in einem einen Bereich dann äh, eher, äh, umschaltet, äh, kann man äh, genau in anderen Themen verwenden, wie zum Beispiel äh, Mond und Mars und weiter und Asteroidenwelt und auch ähm, äh, alles, was man mit der Raumfahrt machen kann, die eher staatlich befördert werden soll, wie zum Beispiel Klima, äh, also das, das, wie wir mit dem Klima umgehen, wie wir auch Beobacht, Erdbeobachtung machen, um auch ähm, unsere Ressourcen besser zu verwenden. Ich glaube, es gibt noch immer Bereiche in der Raumfahrt, die nicht gerade kommerziell aufgebaut sind, die von diesem, ich sag's mal, Gruppe von Leuten, die auch, äh, von der äh, Launcherindustrie abgelöst werden können, auch besser bedient werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist eher ein Gewinn für die Raumfahrtindustrie und auch für die Leute, die in dieser Branche heute auf der, äh, auf der Regierungsseite arbeiten. Mhm. Ja, bevor wir zum Ende kommen, es gibt eine Aufnahme von dir, wo du äh, in so einem Zero-G-Flieger äh, warst und praktisch in Schwerelos warst. Raumfahrt, würde dich das mal reizen, auch mal, äh, keine Ahnung, ein paar Tage in, ins Weltall zu fliegen und wie wär's. Dann noch irgendwie Mond oder Mars. <lacht> also auf jeden Fall. Also auf Abenteuer bin ich immer, immer gespannt. Mittlerweile habe ich eine Familie, also habe ich auch eine Verantwortung an die. Aber ja, also das ist immer, immer spannend für mich. Irgendwann mal mitfliegen, würde ich schon. Aber vielleicht doch nicht bei den ersten paar, sondern doch in den. Vielleicht lasse ich noch die Raketen und Kapseln noch ein paar zehn Male fliegen, bevor ich da einsteige. Ja. Bülent, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, ähm, ja, das ist auch für, für meine Community, die haben ja ein paar Fragen mir geschickt, die ich dir auch heute gestellt habe und so. Das war das total toll, das ist total toll, dass wir so einen Botschafter für die Newspace auch hier irgendwo im, im, im deutschsprachigen Raum halt haben. Und ähm, ähm, ja, also wenn ihr bei Mineric wieder eine neue Entwicklung habt und äh, sagt ja, da könnt ihr mir was zeigen, dann äh, ruft mich an, dann komme ich auf jeden Fall gern vorbei und ähm, total cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir, Moritz. Es war wirklich spannend auch und viel Spaß und viel Glück dir bei, bei, bei senkrecht hat mich, hat mich sehr gefreut. Cool, danke schön. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr mehr äh, von Mineric sehen wollt, ich habe zwei Folgen dazu gemacht, verlinke ich euch nachher in der Episode unten in dem Video. Und sonst gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge und Samstag immer die News. Ja, und sonst bis dann. Immer schön senkrecht bleiben. Bis bald. Dylan, vielen, vielen Dank. Danke dir, bis bald. Tschüss.